3 2 1 Herzlich Willkommen zur 15. AZK Wissen unzensiert Redefreiheit für jedermann Sechs unterschiedlichste Referate, die alle eines verbindet Von den Medien zensiert und unterdrückt Namhafte Redner Berührende Atmosphäre. Als ich heute reingekommen bin, habe ich eine Energie wahrgenommen in diesem Raum. Die war unbeschreiblich. Das habe ich ganz selten in meinem Leben überhaupt erlebt. Beeindruckendes Rahmenprogramm. Eine volle Halle. Simultanübersetzung in neun Sprachen und Film-Live-Übertragung in die ganze Welt. Reichhaltige Verpflegung. Liebevoll zubereitet. Alles unentgeltlich. Gemeinsamer Technikabbau in 30 Minuten. Ein Event nach dem Event. Doch nun zum Event. Diese Welt braucht Informationsgiganten. Sprich, das Bedürfnis der Aufklärung von all den schiefen Entwicklungen im Hintergrund ist so groß geworden, dass wenn wir das alles im Einzelnen niederschreiben wollten, wir kämen nie mehr ansatzweise durch. Welcher Informant schafft es, eine umfangreiche Thematik, für die das Volk viele Stunden Zeit opfern müsste, in nur einer Minute zusammenzufassen? Wer dies schafft, wird zum Infogiganten gekürt. Ivo Sasek stellt sich der Herausforderung und steigt in den Ring der Infogiganten-Show. Schafft er es, zwölf gewichtige Themen mit über 115 Informationen in jeweils einer Minute auf den Punkt zu bringen. Ja. <lacht> Heiko Schrank im Zeichen der Wahrheit. Jetzt gehen wir in das Spielfeld, schauen mal rüber, was die Medien machen. Man spricht natürlich nicht mehr vom Angriffskrieg. Man verändert die Sache. Man nennt sie jetzt einfach humanitäre Intervention oder Präventivschlag übersetzt. Wir bringen einfach mal vorsorglich ein paar Leute um. Soldaten sind natürlich keine Soldaten. mehr, sind Friedenstruppen. Oh, die Friedenstruppen, die bringen zwar Krieg in alle Länder, aber sind ja Friedenstruppen. Klingt irgendwie besser. Gerhard Wisniewski, Grenzverlust, die leise Bombe. Und tatsächlich werden wir ja im Moment durch diese ganze Migrationsthematik auf auf diese nationalen Grenzen regelrecht hypnotisiert, ja? wie das Kaninchen auf die Schlange. Das Problem bei dieser Hypnose auf diese nationalen Grenzen besteht eigentlich darin, dass wir all die anderen Grenzen vergessen zu schützen. Ja? Barbara Simonson, Hyperaktivität und ADS. Warum Ritalin keine Lösung ist. Gesunde Strategien, die wirklich helfen. Die WHO, die stuft Ritalin ein als am meisten abhängig machendes Medikament. Weil Ritalin als Mind-Altering-Drug gilt. Also als eine Droge, die den Verstand, also das Gehirn verändert, die Gehirnfunktionen. Hagen Grell. Von der Parasitenwirtschaft zur Wirtschaft der Symbionten. Denn ich sage auch, es gibt zwei Wirtschaften.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 mit Strategien, wie wir Menschen die Erde gerecht und gut gestalten sollen. Wir haben keine Energiekrise, überhaupt nicht. Wir haben falsche Konzepte. Und der Baum, der am meisten weggibt, gibt, gibt, gibt, der kriegt am meisten zurück. Es setzt sich immer durch, was dem Leben aller dient. Weißt du, was uns als Mensch ausmacht? Es ist die Fähigkeit, das in jedem Liebe wacht. Leider vergessen viele diese große Macht. Sie gibt dir so viel Kraft und hilft in deiner größten Schlacht. Egal ob Mensch, Tier, Baum oder Pflanze. Ich hab genug Liebe, auch ganz ohne Romanze. Denn die Liebe in uns ist so unbegrenzt. Faszinieren dieses Wunderwerk Mensch. Wie man gemessen, wie man richtet, richtet er oh, nicht zu vergessen. Jetzt ist genug. beendet ist genug. Friede, Friede, Friede beginnt in mir oh, der. der Zeit. Und verbreiten Sie das 15. AZK-Erlebnis in Ihrem Freundeskreis. wwwanti slash AZK 15 Deswegen sage ich immer wieder, wer weniger fernsieht, sieht mehr durch.